Dieses Video setzt die Kenze des Grundniveaus 2 voraus. Erklären wir jetzt endlich mal auch, wie die Prozent- und die Schlussrechnung funktioniert. Wie schon betont, bedeutet ein Prozent das gleiche wie ein Hundertstel. Ein Hundertstel ist ein Bruch. Für die Erklärung der Prozentrechnung kann man daher die Bruchrechnung benutzen, genauer gesagt das Erweitern von Brüchen. Wenn wir wissen wollen, wie viel Prozent von 5 kg 3 kg sind, können wir mit der Darstellung von 5 kg anfangen. Da sind 5 kg und haben wir haben sie in 5 gleiche Teile geteilt. Also jeder Teil hier ist 1 kg und das Ganze ist 5 Kilogramm. 3 Kilogramm ist von dem Ganzen hier, vom Ganzen hier, 3 teile. 3 Fünftel davon. Ja? Jeder Teil ist ein Kilogramm, also da haben wir mit dieser Farbe jetzt hier ein bisschen so in Richtung Rot sind halt die 3 Kilogramm. Wenn jemand jetzt auch das Ganze auch senkrecht in 20 teilt, das Ganze, ja, okay? das bedeutet, wir haben jetzt hier 20 mal 5 100 solche kleine Quadrate. No, das ist aber sehr bequem. Das bedeutet, jedes Quadrat hier ist ein Hundertstel. Also ein Prozent. Weil ein Hundertstel ist, bedeutet genau ein Prozent. Und also diese drei Kilogramm, also diese drei Fünftel des Ganzen, drei Kilogramm, ja, wie viel Prozent sind sie? Also wie viele solche kleine Quadrate sind da? Wir haben gesagt, jedes Quadrat Kleines Quadrat ist 1%, 1 Hundertstel. Also wie viele davon haben wir jetzt hier? Also 20 mal 3, 60. Also insgesamt 60%. Prozent. Hm? Wir haben also den Bruch 3 Fünftel, 3 Fünftel, hm? mit 20 erweitert. Hm? Das bedeutet, wir wollen im Nenner 100 haben. Das bedeutet, wir müssen 5 mit 20 multiplizieren. Ja, wie können wir diese 20 finden? 100 durch 5 ist 20. Und wenn wir dieses diese 20 gefunden haben, machen wir das auch oben. Dadurch haben wir den Bruch erweitert und wir haben dann gefunden, wie viel Prozent von 5 3 ist. 5 kilogramm in diesem fall wie viel prozent 3 kilogramm sind ja? und wie immer gesagt was nach dem wort von steht das ist 100 prozent aber genau das haben wir ja auch mit der schlussrechnung gemacht ja wir haben dann auch letztendlich gefunden dass es 60 prozent ja? Gut. 3 Kilogramm sind daher 60% von 5 Kilogramm. Und wie schon gesagt, um diese 20, diese Erweiterungszahl zu finden, muss man 100 durch 5 benutzen. Und das ist jetzt wichtig für den nächsten Schritt. Was ist jetzt, wenn die Zahlen nicht so rund sind? Wie viel Prozent von 17 Apfel sind 230 Apfel? Äpfel. Äpfel. Das Ganze von ist hier 17 Äpfel. Also das ist 100 Prozent. Ja. Um jetzt herauszufinden, mit welch also und unten äh, oben halt der Anzahl der Prozentanteil, das ist 230. Ja. Und wie haben wir jetzt gefunden, mit welcher Zahl ich unten hier den Nenner multiplizieren muss. Wir haben hier 100 durch 5 gemacht und dann haben wir 20 gefunden. Jetzt aber, das ging eher leicht, weil halt das Ergebnis eher rund ist. Hier ist das Ergebnis nicht rund, aber wir machen doch das gleiche. 100 durch 17 jetzt. Und wir schreiben das jetzt auch. Also es bedeutet jetzt im Nenner 17 mal 100 durch 17. 17 wird weggehen, also es wird 100 bleiben. Also, 17 haben mit 100 durch 17 erweitert. Ja, das bedeutet, das müssen wir auch gleich oben machen. Wir machen das auch oben. Ja. Und dadurch können wir dann herausfinden, wie viel Prozent das Ganze ist. 230 mal 100 durch 17 bleibt ja oben und unten gehen die 17 mal. 17 durch 17 ist eh halt 1. Also 1 mal 100 ist 100. Ja. Und das bedeutet. Hundertstel, das ist Prozent. Ja? Und wir haben also 230 mal 100 durch 17, Prozent, also Hundertstel. Und das ist 1352,94, ungefähr so Prozent. Okay. Und mit der Prozentrechnung, wie wir das schon mit der Schlussrechnung gelernt haben, 17 Äpfel war der Wert am Anfang, also 100 Prozent, ja? Äpfel mit Äpfel, 100 mal 230 durch 17 und das wird Prozent sein. Also 1352,94% ungefähr. Was ist, wenn man jetzt 17% Prozent von 35 Stunden berechnen will? Was bedeutet 17%? Prozent? Das bedeutet 17 Hundertstel. Also wir müssen 35 Stunden berechnen mit 17 Hundertstel multiplizieren, mal machen. Ja? Das machen wir hier, 35 mal 17 Hundertstel. Und das ist genau, na ja, schon genau 5,95. Und was sind das? Stund Stunden. Ja. 17 Prozent, also 17 Hundertstel von 35 Stunden, das ist 5,95 Stunden. Und das gleiche Ergebnis finden wir ja selbstverständlich auch, wenn wir das mit Schlussrechnung machen. Ja. Das heißt, die Schlussrechnung, wie wir es schon gelernt haben, 35 mal 17 durch 100, das ist 5,95 Stunden. Ähnlich denkt man auch bei der Schlussrechnung, wenn wir die direkte Proportionalität äh, meinen jetzt hier. Ja, 3,5 Liter eines Stoffes wiegen 14,7 Kilogramm. Wie viel wiegen 175 Liter? Erst muss man herausfinden, wie viel ein Liter wiegt. Also 3,5 Liter wiegen 14,7 Kilogramm. 14,7 durch 3,5, ja, da bedeutet jedes Liter wiegt 4,2 Kilogramm. Ja. Und wir brauchen jetzt, äh, jedes Liter wiegt so viel und wir brauchen 175 Liter, also so viel wiegt jedes Liter, also 175 mal 4,2, das ist 735 Kilogramm. Und das gleiche Ergebnis findet man selbstverständlich, wenn man die Schlussrechnung macht. Und wenn wir jetzt so äh, die zweite Frage haben, wie viel Liter sind 300, äh, acht, 3850 Kilogramm, dann muss man herausfinden, wie viel äh, jedes Kilogramm, wie viel Volumen jedes Kilogramm hat. um dann zu berechnen, wie viel 3850 und so weiter 3850 kilogramm sind ja, äh, das bedeutet jetzt hier wir müssen jetzt wir wollen wissen wie viel volumen jedes kilogramm hat also 3,5 äh, 14,7 kilogramm haben 3,5 liter volumen um jedes kilogramm äh, herauszufinden wie viel volumen ein kilogramm hat ja, das ist 3,5 liter 14,7 Kilogramm entschuldigung das sind 0,238 ungefähr Liter also jedes Kilogramm hat ungefähr so viel Volumen macht schon Sinn dass es weniger als 1 ist weil wir haben mehr Kilogramm vor weniger Liter okay also jetzt wissen wir wie viel jedes Kilogramm wie viel Volumen jedes Kilogramm hat, also mal 3850, und da kann man also berechnen, wie viel diese Kilogramm, wie viel Volumen sie haben, Circa 917 Liter. Ja? Also 0,238 sehen wir hier ungefähr, das ist 3,5 durch 14,7. Gut, und als Schlussrechnung haben wir eh das gleiche Ergebnis, also Schrecke genug mal durch die andere Zahl, da ist das Ergebnis. Bei der, der indirekten Proportionalität muss man ein bisschen anderes denken. Drei Arbeiter brauchen 15 Stunden, um ein Haus mit Fliesen zu verlegen. Wie viel Zeit brauchen dann fünf Arbeiter? Jetzt müssen wir denken, wie viel ein Arbeiter brauchen würde. Ja, und ein Arbeiter muss die ganze Arbeit, äh, Arbeit für alle drei Arbeiter selber machen. Also es bra er braucht dann dreimal die 15 Stunden. Ja? Dreimal 15 ist 45. Aber wenn jetzt diese Arbeit von einem Arbeiter auf fünf Arbeiter geteilt wird, dann braucht jeder 9 Stunden. Hm? Das bedeutet in diesem Fall, das Gegebene schreibt man wie immer auf eine Zeile, muss man gerade gegenüber mal machen durch die andere Zeile. Und somit haben wir auch die Schlussrechnung und die Prozentrechnung geklärt. Danke sehr.